Thomas Zinetti. Ich kandidiere für die Augsburger Piraten im Stimmkreis Augsburg-West. Thomas Zinetti wird die Augsburger in München als Uraugsburger ähm, gut vertreten, denke ich, weil ich weiß, wie hier die Stimmung ist, ich weiß, was hier abgeht und äh, ich glaube, ich kann das den gemeinen Abgeordneten in München, der die Stadt Augsburg nicht kennt, vermitteln, was wir wollen. Wir befinden uns hier an der Kano Olympia Strecke von 1972. Ein besonders schönes Erlebnis ist die deutsche Jugendmeisterschaft, die ich hier erringen konnte. Im Jahr 2011 bin ich zu den Piraten, weil ich das Gefühl hatte, hier kann man was bewegen, hier kann man schnell politische Inhalte umsetzen. Dass das nicht ganz so einfach ist, ist mir mittlerweile auch klar, aber ich glaube mit Beharrlichkeit kann man bei den Piraten trotzdem noch relativ schnell zum Ziel kommen. Ich finde, dass es in der Politik ähnlich wie beim Kanufahren ist. Große Hindernisse können die Piraten nicht auf die Seite räumen, aber vielleicht kann man denjenigen, der sich in diesem wirren Datenstrom nicht ganz so gut auskennt, zeigen, wie man sicher um diese Hindernisse herumgeht. Mann, hey Leute, schaut euch an, was in den letzten Monaten alles passiert ist. Mollard, Verwandtenaffäre, der Höhnes, Pressen, Tempora, äh, Freihandelsabkommen, alles gegen den Bürger, ihr reagiert nicht. Hallo, aufwachen. Zine was glaubst du